Dieses Video setzt die Kenntnisse des Grundniveaus 2 voraus. Zumindest. Siehe links unten. Zahlenmengen. Ja so. Einfach gesagt es ist eine Menge, was ist. Zahlen wissen wir schon was ist. Was ist eine Menge jetzt in Mathematik? Ja. Das ist eine Sammlung von mehr Sachen, okay? das ist im Alltag auch so. Viele Bücher zusammen sind eine Menge von Büchern, viele Blumen zusammen sind eine Menge von Blumen, viele Ziegen schaffen Kühe zusammen, Und das sind nicht nur Ziegen, sondern eine Menge von Tieren. Man kann sogar von einer Menge sprechen, auch wenn man eine Sache hat, zum Beispiel ein Buch oder keine Sache, die leere Menge. Ein Bereich der Mathematik, die Mengentheorie, beschäftigt sich mit den Mengen. In dieser Theorie spricht man auch von Zahlenmengen. Und welche sind diese Zahlenmengen? Wir haben schon über die natürlichen Zahlen mal gesprochen, besonders bei der Primfaktorzerlegung. Die einfachste Zahlenmenge ist die Menge der natürlichen Zahlen n. 1, 2, 3, 4, 5, also die Zahlen ohne Komma. Null kann auch zu den natürlichen Zahlen gehören, dann schreibt man ein mit einem Sternchen da irgendwie unten rechts. Wie man die Menge mit oder ohne Null schreibt, sich, anders unterscheidet sich zwischen Sprachen und Kulturen. Ganze Zahlen jetzt. Die Menge der natürlichen Zahlen kann man mit den negativen Zahlen erweitern. Dann entsteht die Menge der ganzen Zahlen. Also unendlich weit nach unten, minus 1, minus 2, minus 3 und so weiter in diese Richtung, von 0 aus und dann wieder 1, 2, 3 nach oben. Alle natürlichen Zahlen sind auch ganze Zahlen. Also da sind sie. Andererseits sind nur die positiven ganzen Zahlen oder die nicht negativen auch natürlich. Also nur diese Teil der ganzen Zahlen ist auch negative Zahlen. Und noch eine Sache, wenn man in dieser Menge bleiben will, dann gibt es bei Minus, also bei der Subtraktion, schon Probleme. Ja? Weil zum Beispiel 3 plus 4 geht schon, 3 mal 4 geht schon, 8 durch 2 geht auch, aber bei Minus jetzt, wenn man 3 minus 5 berechnen will, dann ist es nicht mehr eine natürliche Zahl. Und deshalb muss man diese Menge erweitern. Ja? Größer machen, damit auch das Minus für Zahlen geht, die kleiner als 0 sind. Okay. Gehen wir jetzt zu den rationalen Zahlen. Wenn man natürliche oder ganze Zahlen dividiert, bekommt man oft Zahlen mit Nachkommastellen. 11 durch 11, 7 ist 1,571428 und so weiter und so fort. Diese Zahl, also die Division, das sollte man schon äh, können, also wenn man dividiert, ist Teil des sogar vor der Grundniveaus. Ja. Das ist ein Grundwissen. Diese Zahl ist keine Ganze hier, ja, 1,5 und auch keine natürliche. Sie ist eine sogenannte rationale Zahl. Die Menge aller Zahlen, die man als Brüche von ganzen Zahlen, von ganzen Zahlen, das ist wichtig, schreiben kann, ist die Menge der rationalen Zahlen. Man soll aufpassen. 11 durch 7 ist eine Division zwischen zwei ganzen Zahlen. Der Bruch, 11 Siebtel, hingegen ist eine Zahl. Das haben wir auch schon oft erklärt. Und jetzt als rationale Zahl ist diese Zahl das Ergebnis gemacht. Oder 11 Siebtel der Bruch. 11 durch 7 ist keine rationale Zahl, ist eine Division durch zwei ganzen Zahlen. Sogar natürliche. Wenn man zwei ganze Zahlen dividiert, kann man wieder eine ganze Zahl bekommen, wie zum Beispiel 26 durch 2, das ist 13, das ist eine ganze Zahl wieder, oder eine Zahl mit Nachkommastellen. Wenn das Ergebnis Nachkommastellen hat, dann ist sie keine ganze Zahl mehr. Alle ganze Zahlen, und daher alle natürlichen, sind auch rationale Zahlen. Ja? Also 7 ist eine ganze Zahl, und das kann man als Bruch von ganzen Zahlen schreiben, 14 durch 2. Aber... Von den rationalen Zahlen sind nur diejenigen ohne Nachkommastellen auch ganze Zahlen. Und noch einmal, von den ganzen Zahlen sind nur die positive oder die nicht negative natürliche Zahlen. Also, das ist also eine Erweiterung der ganzen Zahlen, die rationalen äh, die Zahlen. Ja, das bedeutet, mit den ganzen Zahlen, wenn man 11 durch 7 macht, ist es nicht mehr eine ganze zahl ja und daher muss man so eine neue menge von zahlen erfinden also und das sind halt die nationale zahlen wenn man jetzt diese division macht 11 durch 7 dann sieht man hier das ergebnis ist 1,571428. also wie man die division macht mit der hand haben wir auch in diesem buch auch erklärt und es gibt auch ein video dafür also und dann sieht man diese 571428 sie, wird wiederholt und dann wieder wiederholt und dann wieder wiederholt und wieder wiederholt und wieder, wieder, ui, ui, ui, ohne Ende. Aber das bedeutet, wir haben immer wieder die gleiche Zahlenfolge. Diese Zahlenfolge, die sich wiederholt wird, das, die nennt man die sich wiederholt, die nennt man Periode. Ja? Die erweiterte Zahlenmenge also ganze Zahlen dazu zahlen mit endlich viele oder unendlich viele periodische, Nach aber periodische Nachkommastellen nennt man Menge der rationalen Zahlen. Also endlich Nachkommastellen ist wie wenn man zum Beispiel mal 5 durch 4 macht. Das Ergebnis ist 1,25 aus. Also man hat nicht unendlich viele Nachkommastellen. Aber wenn man zwei ganze Zahlen dividiert und eine äh, unendlich viele Nachkommastellen hat, dann werden sie mit Sicherheit periodisch sein. Das kann man beweisen, das machen wir jetzt hier nicht. Ist sehr, sehr kompliziert. Es gibt aber auch Zahlen, die zwar unendlich viele Nachkommastellen haben, aber keine Periode. Die Wurzel auf 2 ist zum Beispiel eine solche Zahl. Es gibt einen Beweis dafür, wenn wir jetzt hier nicht sehen, der ist ein bisschen kompliziert, aber kann man schon lernen. Äh, und dieser Beweis zeigt, dass Wurzel 2 nicht als Bruch von zwei ganzen Zahlen ausgedruckt werden kann. Also diese Wurzel aus 2, also eine Zahl mit unendlich vielen Nachkommastellen, aber ohne Periode, die nennt man irrational. Also nicht rational. Also rational, nicht rational. Die rationalen Zahlen, wie Wurzel aus 2 zusammen mit den rationalen bilden die Menge der reellen Zahlen. Also das bedeutet, alle rationale Zahlen sind reell, aber alle, nicht alle reale Zahlen sind rationale. In den reellen Zahlen gibt es auch irrationale Zahlen, wie die Wurzel aus 2. Gut, und gibt es hier noch so was dazu zu sagen? Ah ja, gut, man kann also sagen, viel 5 ist eine natürliche aber auch eine ganze andere rationale und eine reale Zahl. Also wenn wir eine Zahl haben, also das kann man hier besser sehen, ja? wenn wir eine Zahl haben, die hier in diese Menge gehört, also die natürliche Zahlen, die schreibt man mit n, ja? dann gehört sie auch zu allen anderen Zahlenmengen. Ja? Bei den ganzen Zahlen, die schreibt man mit z, ja? gibt es die natürliche, aber es gibt auch Zahlen, die nicht zu natürlichen gehören. Aber wenn eine Zahl eine ganze Zahl ist, dann gehört sie auch zu den rationalen und zu den reellen. Bei den rationalen jetzt hier, gibt es Zahlen wie diese hier oder diese hier, die nicht ganz sind. Die ganzen aber gehören sicherlich zu den rationalen. Ja? Und als letztes, wenn eine Zahl schon rational ist, die gehört auch zu den reellen Zahlen, aber es gibt auch reelle Zahlen, die nicht rational sind. Wie die Urzahl aus 3, diese Merkwürdige Zahl da, also die Kreiszahl Pi und das ist die Eulerische Zahl. Was das ist, brauchen wir jetzt hier nicht lernen. Und somit haben wir äh, die Mengenlehre also von, die Zahlenmengen erklärt. Man könnte sagen, obwohl das nicht wirklich gilt, also aber man könnte das so beschreiben, beschreiben, also dass die natürliche Zahl die kleinste Menge ist und äh, die Reelen die größten. Allerdings hat Cantor also be bewiesen, dass es das nicht so genau ist. Also mit den Reelen geht es schon, mit den anderen Mengen stimmt das nicht so genau. Aber wie auch immer, das ist eine Kleinigkeit, das braucht man jetzt nicht so wissen. Vielen, vielen Dank, das waren jetzt die Zahlenmengen.